In software Server gibt es eine große Auswahl an Fragetypen und in diesem Video möchte ich einen kleinen Überblick darüber geben. Zunächst mal findet man hier, wenn man auf Frage hinzufügen geht, einen Überblick über die Fragetypen. Und zwar ist das hier in so Blöcke aufgeteilt. Das erste sind also hier die Auswahlfragen und da wird jeweils vorgestellt, wie diese verschiedenen Fragetypen hier funktionieren. Dann kommen die Bewertungen, also Rating Fragen und dann kommen hier die Texteingabefragen. Das sind so die Hauptblöcke, dann kommen noch ein paar speziellere Geschichten. Und Ich möchte jetzt diese Fragetypen mal vorstellen, indem ich die einfach in einen Fragebogen einfüge, sodass man direkt mal sieht, wie die in der Umfrage selber dann aussehen. Dafür habe ich diese ganzen Fragen hier in eine Rubrik eingefügt. Und wenn man dann hier auf den zweiten Punkt geht, Fragebogen zusammenstellen, dann habe ich das Ganze zu einem Fragebogen zusammengestellt, der mehrere Seiten enthält. Und zwar so habe ich hier auf die erste Seite die ganzen Auswahlfragen gesetzt. Auf die zweite Seite diese ganzen Bewertungsfragen und auf die dritte Seite die Texteingabefragen, sodass man da sich einen Überblick verschaffen kann. Okay, starten wir direkt mal mit den Auswahlfragen. Wenn ich hier auf diesen Testbutton gehe, dann wird diese Fragebogenseite getestet, wo die ganzen Auswahlfragen drauf sind. Und hier findet man jetzt diese Fragetypen. Das erste ist die einfache Auswahlfrage. Da gebe ich also den Befragten zwei oder mehr Auswahloptionen vor und die Befragten können, da, können dann von diesen Antwortoptionen da wählen. Ich habe hier immer in Fett hingeschrieben, wie diese Fragetyp heißt, damit Sie den dann wiederfinden können. Wenn Sie selber einen Fragebogen erstellen, schreiben Sie dann da natürlich dann den Fragetext hin. So, und dann habe ich hier die Antwortoption und man kann eine sogenannte Ausweichoption mit angeben, wenn die Befragten also keine Angabe machen wollen. Dann haben wir die Auswahl mit Kärtchen. Das funktioniert genauso wie die Auswahlfrage, mit dem einzigen Unterschied, dass es das hier so ein bisschen anders dargestellt wird, mit so Kärtchen, die angeklickt werden können. Und Dann haben wir die Dropdown-Auswahl, auch da Funktioniert es genauso, ist nur ein bisschen anders dargestellt. Dann kommen wir jetzt zur Mehrfachauswahl. Bei der Mehrfachauswahl sehen Sie hier, dass es ein bisschen anders dargestellt wird. Die Kästchen sind so ein bisschen eckiger und das soll die Befragten sozusagen darauf sensibilisieren, dass hier die Antwortoptionen ein bisschen anders funktionieren und zwar können eben auch mehrere angekreuzt werden. Ich kann zum Beispiel jetzt hier alle drei ankreuzen. und ich kann bei der Umfrageerstellung auch immer zu den einzelnen Antwortoptionen nochmal Textfelder hinzufügen, sodass dort von den Befragten nochmal Anmerkungen gemacht werden können. Dann haben wir hier die Mehrfachauswahl Matrix. Das ist ein bisschen ein Spezialfall, und zwar ist es eine Matrixfrage, wo also mehrere Items, also mehrere Fragen gestellt werden können und jeweils verschiedene Antwortoptionen dazu vorgegeben werden können. Und Hier können aber eben auch mehrere angeklickt werden. Die normale Matrixfrage kommt dann gleich auf der zweiten Seite bei diesen Ratingfragen. Dann haben wir die horizontale Auswahl, funktioniert also genauso wie die Auswahlfrage, nur dass das Ganze hier horizontal dargestellt wird. Die Zoom-Auswahl, da haben die Befragten hier so verschiedene Kärtchen, die können dann draufklicken. Diejenige, die ausgewählt wird, wird dann hier groß dargestellt und dann gibt es die erweiterte Auswahl. Man kann also sagen, hier, ich habe hier einen Antwortbereich A und dann verschiedene Antworten, die dazu gehören. Antwortbereich B und verschiedene Antworten, die dazu gehören und man kann es auch noch weiter auf mehreren Ebenen verschachteln, wenn man das möchte. Dann kommen wir jetzt zu den Ratingfragen. Auch dort klicke ich wieder auf die Seite und dann auf diesen grünen Testbutton hier. Dann gucken wir uns mal an, welche Fragetypen es hier gibt. Zunächst mal wieder die horizontale Auswahl. Und dann gibt es hier diese Skala in Klammern extremer beschriftet. Das funktioniert also so, dass es eine Matrixfrage im Prinzip ist. Sie können hier mehrere Items angeben, also mehrere Teilfragen sozusagen. Und dann können die Befragten hier auch wieder verschiedene Antwortoptionen auswählen, hier zum Beispiel von 0 bis 4. Es werden allerdings nur die Endpunkte beschriftet, also nur hier die Extrema sozusagen. 0 für Stimme gar nicht zu und 4 für Stimme voll zu. Dazwischen gibt es keine Beschriftung der Werte. Dann haben wir den anderen Typ, wo auch die Zwischenwerte beschriftet sind, also das ist dann praktisch eine normale Matrixfrage, wird oft auch als Array bezeichnet. Dann hat man also hier wieder die verschiedenen Items und man kann dann hier verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgeben. So und dann haben wir hier den Schieberegler, auch dort kann man wieder verschiedene Teilfragen, also Items oder irgendwelche Aussagen angeben und die Befragten können dann hier mit einem Schieberegler dann den Grad ihrer Zustimmung dann angeben. Dann haben wir das Polaritätenprofil, findet man auch manchmal unter der Bezeichnung semantisches Differential. Dort kann man also dann verschiedene Items angeben, wo man jeweils auf der linken Seite und auf der rechten Seite eine Formulierung angeben kann. Der zweiseitige Schieberegler funktioniert im Prinzip genauso wie das Polaritätenprofil. Man kann also hier auch wieder abstufen zwischen Minimum und Maximum und das Ganze eben dann als Schieberegler dargestellt. Dann gibt es hier noch eine Bildskala, wo das also sozusagen mit solchen Sternchen dargestellt werden kann. Und dann haben wir noch die Bildskala farbigen Darstellungen hier. Und dann gibt es Ranking-Fragen, wo das Ganze also von den Befragten in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden muss. Zum Beispiel haben wir hier eben diese fünf Items und die Befragten bringen das dann hier in die Rangfolge, die sie da haben möchten. Alternativ kann man das auch in so einem Puzzle-Design bekommen. Oder hier gibt es noch den Fragentyp Karten anordnen. Das ist auch ganz interessant. Da hat man hier sozusagen so einen Strahl von Minimum und Maximum und kann dann hier die Befragten bitten, diese Kärtchen eben anzuordnen. Okay, und dann haben wir hier noch die Texteingabe-Frage, die schauen wir uns dann zum Abschluss auch noch an. Da kann man eben verschiedene Textfelder verschiedene, von verschiedenen Größen beispielsweise hier anfordern. Das ist einfach der Fragetyp Texteingabe offen. Dann gibt es die offene Nennung, da kann man die Befragten bitten, etwas zu nennen. Dann öffnen sich hier immer so weitere Felder, wenn die Befragten etwas geantwortet haben. Man kann da auch eine maximale Antwort. Zahl geben. Also ich habe zum Beispiel hier 5 eingegeben und dann kommen eben keine weiteren Felder mehr. Dann hat man einen Lückentext, das ist ganz interessant, dass man da auch kann man auch verschiedene Größen einstellen, also wie groß sollen diese Felder für diese Lückentexte dann eben sein. Und schließlich dann die Texteingabe mit Auswahlempfehlung. Dort kann man dann Worte eingeben, die dort als Empfehlung angegeben werden. Wenn man jetzt anfängt zu tippen, dann wird praktisch hier irgendwie angegeben, welche Auswahlmöglichkeiten dort vorgegeben sind. Soweit als kleiner Überblick zu den Fragetypen in Social Survey. Wie gesagt, Sie finden das, wenn Sie die Fragen erstellen, hier unter dem Punkt Frage hinzufügen. Und dann findet man hier eben diese drei verschiedenen Blöcke, die ich gerade vorgestellt habe. Die Auswahlfragen, die Bewertungen und die Texteingabefragen.